Herzlich willkommen zum heutigen Adventskalender-Tipp. Grüß dich! Bernhard, du hast heute gut mitgenommen. Genau, das ist ein Judo-Kagot und das steht für Selbstverteidigung. Wir alle wir tun uns sehr häufig, fast etwas zu viel verteidigen und rechtfertigen. Der Grund ist einfach, weil wir uns so sehr viel Angriffe fühlen. Was ist da dein Tipp? Denke daran, das, was persönlich tönt, ist vielleicht gar nicht persönlich. Es wirkt nur so. weil alles, was euch jemand sagt, ist nichts anderes als eine Frage, eine Meinung oder eine Interpretation. Und mit dieser Einstellung kann man viel entspannter kommunizieren. Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp.